大家好,我是Toby和TobyJr. 哈哈哈哈今天我要帶外國人見見市面請路上的人吃正宗的特別辣的四川菜和中國白酒<笑> Es geht so. Es geht Manchmal so. ist es ganz okay, aber nicht so arg. Hast du Lust? Heute ist schlecht. Hey, das ist doch der Reus. Der Reus. Hä, von der Nationalmannschaft? Fußball. Hä? Niemals. Doch, auf jeden Fall. Komm, hier. <lacht> echt jetzt? Ja, komm. komm grad vom Training. alles echt Marco Reus. Der Hammer. Er Kann ihn ein Selfie mit dir machen? Magst du chinesisches Essen? Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist wie sauer. <lacht> Ein wunderschönen <lacht> guten Abend. Hallo. Mögen Sie chinesisches Essen? Na klar, also am liebsten mag ich die Saté-Spieße. Was gibt es noch? Die Fosuppe die, die Fosuppe. die liebe ich auch, die ist sehr lecker. Ja. Wir suchen Menschen, mit denen wir essen gehen können. Und zwar original chinesisches Sichuan-Essen. Hast du Zeit? Ich komm gerne mit. Okay, cool. cool. Geh dir. Hast du es dir anders überlegt? <lacht> können wir scharf essen? Wie sieht es aus? Nee. Nicht? Nee, Auch nicht. Chinesisch ist doch nicht so scharf. Wenn dann eher die thailändische Küche. <lacht> Stimmt. <lacht> das sieht sehr appetitvoll aus. Hähnchenknorpel. Scharfer Fisch. Chufay. Entendarm. Entenfüße. Zum chinesischen Essen gehört erstmal Schnaps. <lacht> Gambe! Ist der Schärfe gerade? Noch geht's, aber ich glaube, es wird gleich schlimmer. <lacht> Merkst du den Citron Pepper? Mhm. Das macht so. Das betäubt so ein bisschen. Genau, so taub, ja. Mhm. Besser wie süß ende Das ist auch ordentlich scharf, finde ich. Wer ist da in die ganzen Hühnerfüße? Dann okay, können wir mich schon raus. Ja? Aber schmeckt gut hier. Entendarm ist gut, gell? Mhm. Schmeckt man den Entenschmack raus? Nein. Ist ja kalt. <lacht> Verdammt scharf. Ich das Fleisch. ist halt so knorbelmäßig. Ich halt ewig um. Das ist okay. gar nicht meins. Das muss ich auch mal probieren. Hm, das ist ja kalt. Mhm. Das ist ein kaltgericht. Und ihr ist das in China. Ist es für, für dich gewöhnungsbedürftig, ein kaltes Gericht zu essen? Fleisch isst man halt nicht kalt. so kenne ich es halt. Ist gut, oder? Das ist, gut, ja. das ist gut, ja. Aber alles scharf. Oh. Hallo, heiß. Oh, danke. Hallo, sind Sie Mark Heuss? Ja, hallo. Ja, hallo. Möchtest ja. du ein Autogramm? Ja. Okay. Warum isst keiner die Hühnchenfüße? Traut sich niemand. Ich trau mich. Ich bin <lacht> die Größte. Ich weiß nicht, sieht das sieht so krass aus wie Füße eigentlich. Ist so, auch wieder kalt. Mit <lacht> <lacht> Autoknochen. Und scharf. Mhm. Scharf. 哇乾杯乾杯乾杯 was ist denn da drin? Das schmeckt irgendwas nach Seife. Hier? Ja. Seife. Okay. Ein Stück Seife reingewickelt. Ein Stück. Vielleicht meiner Koriander, kann das sein? Ist der Koriander drin? Oh, jetzt habe ich. Mhm. Sind das diese Teile hier? Hast du sowas gegessen? Ja. ja. Die darf man auch nicht essen. Die sind nur Dekoration. <lacht> Und Geschmack. So wie Lorbeerblätter Laubeer bei uns. Mhm. Genau. Das ist aber ist schon sehr scharf, nur mit zwei Boni da drauf. Das ist alles scharf, das ist alles scharf das ey. Stehen wir uns doch mal vor mal die Sachen, oder? Kann ich empfehlen. Pop. Wie fandet ihr die, die Schweineleber? Boah, ist so alles scharf. <lacht> Mann, ja. Ja. Hm. Was sagt Marco Reus? Ich muss es erst mal probieren. Also kalt ist schon mal komisch, aber das Fleisch schmeckt gut. Sieben. Sieben? Eins. Ich mag's nicht. <lacht> ja. Zu kalt? Ja. Mhm. Können wir das äh, warm machen irgendwie? Wie findet ihr den Entendarm? Gut? Cool. Ja. ja? Ja? Das? Mhm. Schon wieder da kalt. <lacht> wir essen auch Mettbrötchen im Morgen kalt. Findest du einen Unterschied? Ja, klar. Ist ja nicht scharf. Es gibt doch scharfes Mettbrötchen. Schon mal gegessen? Ja. Ich noch nicht. <lacht> ich, ich, ich kann nicht so gut scharf essen. Was hat euch am besten geschmeckt? Da. Das hier und das da. Und das. Mhm. Also die, die kalten Sachen. Die kalten Sachen. <lacht> Marco Reus, der Fisch und sehr lecker. die Ente hier. Die Ente? Ja, die Ente. <lacht> ähm, aber sehr, sehr scharf. Das war wirklich scharf, aber sehr lecker. Kannst du was zum Essen? Ja. Also, mir hat auch das hier am besten geschmeckt und das da hinten. Auch das Scharfe? Ja. Aber das kalte nicht für <lacht> Hätte ich ihr gedacht, dass es so lecker ist? Ja. Ja? Nee, ich kann ja nur süß sauer. Ja. Ist besser, wie zu Sauer? Kommst du jetzt öfter hier? Ja, weiß ich Wahrscheinlich nicht. Kannst du mal deine Fußballkollegen mitbringen? Team-Event, ja. Das ist eine gute Idee, ja. ja. Also ich war auch überrascht. Also es schmeckt schon besser als das satir ja. ja. <lacht> Kommst du jetzt öfter? Ja, ich, ich probiere es mal wieder. Okay. Das ist heißt auf Chinesisch sehr lecker. Hauch. Hauch. Ja, sehr gut. Hauch. Hauch. Hauch. Hauch. Hauch. Hauch. Hauch. Hauch.